Hallo, ich heiße Brien 2 und ich werde Sie ein typisch französisches Produkte vorstellen. Die Guillotine. Die Guillotine ist eine Maschine, die Leute enthauptet. Sie wurde im Jahre 1789 erfunden, wenn die Frankreich eine konstitutionelle Monarchie war. Sie wurde von Joseph ignaz Guillotin und Antoine-Louis erfunden. Aber das erste Exemplar wurde von Tobias Schmidt erstellen. Man sagt, dass Louis XVI in die Konzeption von der Klinge geholfen hätte. Es ist lustig, weil er elf Monate später enthauptet wird. Nach positiven Test wurde die Guillotine für böse Strafgericht benutzt. Man schnitt die Haare, deren Gefangenen um die Klinge nicht zu behindern, nach man lässt das Seil los und kaputt diese Hals, sie wurde so benutzt, dass 17.000 Personen, während deren Terrorherrschaft enthauptet wurden. Aber mit dem Verschwinden vor der Todesstrafe in Frankreich im Jahre 1981 werden die Guillotine unnötig. Man kann sie im Museum sehen oder man kauft eine Guillotine für die Wurst. Die ist auch ein typisch französischer Gegenstand. Das ist die Ende von diesem Video. Sie können Sie abonnieren und las Post bleu. Sie können auch unsere Video über den Flammenwerfer, den Flammenwirft und den Renault-Kampfpanzer, den Panzerkampf ansehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.